Können wir nicht angucken? Was will ich damit? Wände und Gegenstände beschmieren. Wir sind hier nicht in einer Anstalt. Sehr schön. Scharfer Senf und süßer Ketchup. Ich arbeite gerade daran, beides miteinander zu verbinden. Das wird sicher ein Kassenschlager und ich bin raus aus meiner prekären Finanzlage. Ich glaube, ich nenne den die nächste Ketchup oder Senf. Oder bezeichnender Kita. Okay, Kleine, aus bricht Spielung Sehr schön. Äh, später. Der kann sich mittlerweile selbst besser organisieren, als ich mich. Man kennt's. dreckiger Abwasch. Kaffeebohnen. Zu gern würde ich jetzt einen trinken. Aber die Kaffeemaschine ist belegt. Okay. Trinke ich gern und viel K K K Kaffee. Inventar. Mit Besen, festgehaltene... eine Zu so gern würde ich sein trinken, aber die kaffee ist belegt. Der Kaffeespawner. Ich möchte jetzt keinen extravaganten Kaffee. Und dann habe ich dieses Verlangen nach außergewöhnlichem kaffee Ich möchte jetzt keinen extravaganten Kaffee. Na, Schwimmwürste drin. Ja. Ich will es nicht wissen. Startschilfekabel in der Batterie. In der Staatshilfekabel versucht die Autobatterie meinen Toaster mit Elektrizität. Möglicherweise kann ich damit irgendwas anderes mit Spannung versorgen. Oh, ein Güffel. Der Güffel bleibt hier. Er ist das einzige Besteck neben meinen Fingern, das ich besitze. Und tun sie tun muss ich mit mit gar nicht aus dem rachen kratzen Mein güffel ich wollte ursprünglich ein gefsau aber leider nicht leider sind die irgendwo irgendwo mehr verfügbar ok ich glaube ich fertig raus in kohle das badezimmer hey hier ist ja abgeschlossen Bitte was? Ich werde ganz sicher nicht durch das Schlüsselloch der Badezimmertür schauen. Okay. Ein Vorhang. Großwirtschaftsnische. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Wirklich nichts nützliches. Bis auf einen Handstaubsauger. Ich nehme den mal mit. Sonst ist hier nichts. Entschließe den Vorhang besser wieder. der okay, Staubsauger, Start Kabel dazu kommen. Ich kann auch nicht gehen. Mir fehlt noch das Netz. Gamble Video. So habe ich doch nichts zu präsentieren. Und meinen Anzug habe ich auch noch nicht. So wie ich jetzt aussehe, kann ich nicht zum Gespräch erscheinen. Okay, Arbeitskammer. Oh fuck. Der Render steht erst bei einem Prozent. Das muss ich wo, Da muss ich wohl etwas nachhelfen. <lacht> Wieder ein Prozent gerandert. Jetzt nach lang. Keine Zeit. Die Metathek. An privaten Spiele und äh, Spielesammlung. Einfach nur Spielesammlung. sammlung die Banane. Keine Zeit. Eine Spielesammlung sortiere ich nach Genre. Das sind die ganzen Klassiker dabei. Was sehen wir hier? XXX. Strategiespiel, Rollenspieler. Das kann ich nicht lesen. Puzzlespieler. Simulatoren. Das haben wir hier. Wimmelbildspieler. action -Spiele. Und das. Äh, äh, äh, keine Ahnung. Kühlsystem. Das Fett ist noch nicht ranzig, das muss nicht getauscht werden. Die Frittenkühlung meines Rechners. Das flüssige Fett bekomme ich von Betsys Bratbuchbuchter äh, in Ecker. Seit ihr der Sohn im Imbiss aushilft, hat der Fettausschuss stark zugenommen. Bach. Mist in der Wand steckend. Der Computer. Es bringt nichts, den Turboschalter zu drücken. Der ist schon gedrückt. Meine, mein Arbeitsgerät, damit nehme ich mein Let's Garbox auf. Nur ist die Kiste auch schlamm, besonders was das Rendern betrifft. Aber irgendwas habe ich, irgendwann habe ich einen NASA-Rechner. Ja, sicher. Die will ich nicht rumschleppen. Mit der Kamera filme ich mich beim Let's Garbox aufnahmen Nichtschalter. Ein Lichtschalter. Damit bringt man die Glühbirne zum Leuchten, die da verdächtig nah am Computer von der Decke hängt. Aber zum Glück hängen beide nicht an derselben Sicherung. Den Videokonverter. Den will ich nicht mitschleppen. Der wandelt das Kamerabild zu einem Hardware-Sprite und blendet es in-game ein, damit entlaste ich meinen Rechner bei einer Aufnahme. Äh, ja. Der Monitor. Nein, das bringt nichts. Die kiste will einfach nicht schneller rendern. Ich muss den Vorgang irgendwie beschleunigen. Mehr Spannung heißt, noch mehr Leistung, oder? Ich weiß es gar nicht. Sockerhocker? Nein, ich habe gerade keine Zeit, um zu sitzen. Drum steppen möchte ich den auch nicht. Auf dem nehme ich grundsätzlich nackt für mein Metzgermess auf. Mit Game. Okay. Ich meine, gegen es nackt habe ich ja nichts, aber... Ihr versteht, Facecam. Wenn man mit Facecam aufnimmt, kann man halt nicht nackt vom Computer sitzen. Es ist halt... Deswegen nehmen manche Leute ohne Facecam auf. Das ist so... Starthilfekabel... Computer. Ich muss das andere Ende noch irgendwo anbringen. Steckdose passt das nicht ran. Ein Facecam. Das wird nichts bewirken. Starthilfekabel. Guter Ansatz, aber der Monitor braucht nicht mehr Spannung. ans Kühlsystem. Nein. Entwickler, Glückwunsch. Du hast also die Steckdose gefunden und einfach angeklickt, obwohl sie eigentlich nur als dekoratives, aber funktionierendes Bildelement gedacht war. Es war zu erwarten, dass einige Spieler es trotzdem versuchen, weil sie als Spannungsquelle für dieses Rätsel plausibel erscheint. Onk wird nun ein paar Gründe nennen, warum das nicht der Fall ist und du einfach nur in der Lusche bist. Bitte Onk. Erstens, die Klammern der Startleverkabel passen nicht in die Löcher der Steckdose. Zweitens, die Steckdose hängt an dem gleichen Stromkreislauf wie der Computer. Drittens, das Kabel ist nicht lang genug. Viertens, wäre die Lösung zu banal. Fünftens, waren Antwort 2 und 3 vermutlich technischer Nonsens, aber Plausibilität hätte beim Spiel sein noch nie Vorrang. Danke, Onk. Um dich von weiteren Fragen und Versuchen abzuhalten, wird die versteckte Aktionsfläche der Steckdose entfernt. Plop. Und dieser Vorfall ist gerade nie geschehen, verstanden. So, was soll ich gleich noch mal tun? Starthilfekabel. Zu kurz, sagte er. Ähm, woanders anbringen. Hier nee, vielleicht. Da die Glühbirne am Kabel hängt, kann ich es nicht anschließen. Aha. Können wir vielleicht die Glühbirne abschrauben? Ich drehe mal die Glühbirne raus. Das geht nicht. Sie sitzt zu fest in ihrer Fassung. Ich bin fassungslos. Das ist die Hauptlichtquelle in diesem Raum. Sie hängt an einer eigenen Sicherung, die ich manchmal kurz Schlüsse verursache. Wenn ich beim Zocken meine Arme hochreiße. So können wir es jetzt rausdrehen. Ich drehe mal die Glühbirne raus. Es geht nicht, diese sitzt zu fest in ihrer Fassung ich bin fassungslos. Ähm, Inventar können wir die irgendwie mit raussaugen. Damit geht dir kein Licht auf. Erstens null für die Glühbirne Glühlampe. Können wir sie ausmobben. 13 für die Glühbirampe. Okay. Damit geht es die nicht. 14 für die Glühlampe Können wir noch irgendwas anderes mitnehmen? Hier waren wir noch nicht drin. Hey, mein Schlafzimmer ist auch abgeschlossen. Ich muss da unbedingt rein. Mein Anzug befindet sich da drin. Ich schau mal durch das Schlüsselloch. Vielleicht kann ich etwas sehen. Okay, Nakete Fingernägel. Oh ja, sexy Lady. Ich hab's einfach nur drauf. Schnief. Wenn ich nur wüsste, wer sie ist, wie ist sie in mein Schlafzimmer gekommen? Und warum gehe ich nicht daneben? Gute Frage. Berechtigte Frage. Jetzt müssen wir irgendwie was, irgendwie müssen wir die Lampe rausbekommen. Vielleicht können wir uns erstmal die Mütze holen. Der Stiel dürft lang genug sein. Das kriege ich hin. Uch. Entschuldigung. Jetzt haben wir die Mütze, aber die haben den Wesenstil verloren. Gut, ich hätte die Idee, mit dem Stiel hier über die ins finden Sie zu kommen, aber es wird jetzt nichts mehr. Ja, du Schlaue Meier. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Wenn wir jetzt einen hätten, das wäre dann... Dann kämen wir da vielleicht rein. Hallo, bitte lass mich in Ruhe. Sergeant Rums, bist du das? Ich verschwinde. Oh, Dialoge. Warum hast du dich eingeschlossen, hast du Durchfall? Nein, ich habe meine Mütze irgendwo verloren. Solange ich sie nicht habe, komme ich hier nicht raus. Ums, ich muss ins Badezimmer. Kannst du mich nicht einfach reinlassen? Dich sieht doch hier keiner. Doch, der Spieler könnte mich sehen. Und das ohne Mütze. Ich fühle mich nackt und schmutzig. Mach dir doch keinen Kopf deswegen, Rums. Wir akzeptieren dich so, wie die Natur dich geschaffen hat. Nackt und schmutzig. Ja toll, das heitert mich sehr auf. Danke, du Penner. Heißt, dass du kommst raus? Nein! Hier sind noch ein paar Fragen. Erst wenn du meine Mütze bringst. Ich hab deine Mütze. Ja dann schieb sie durch den Lüftungsschlitz in der Tür. So, die Mütze. Die Mütze ist zu voluminös, um die Oberfläche zu rauben, um sie da durchzuschieben. Tja. Das kann ich nicht kombinieren. Was machen wir jetzt? Ich bekomme die Mütze nicht durch den Lüftungsschlitz. Dann finde eine Möglichkeit. Du kannst nicht einfach die Tür öffnen und ich gebe sie dir. Damit du dann deinen Fuß in die Tür steigen kannst. Vielleicht hast du die Mütze nicht einmal. Na gut, ich schaue mal, was ich tun kann. Ach verdammt. können so vielleicht in die Luft durch das Fenster werfen und ins Gefrier verstecken. Bereifes und wackelnd verpacktes Bodenobst. Das kann ich nicht kombinieren. Können wir vielleicht die Boden loswerden und den. Ich finde das seelenlose Hüllen. Hülsen und Wurzeln. Wurzel Wurzel Wurzel Wurzel Wurzel das war der Plan. Danke, ja, zu Natürlich. sehr schön. Vielleicht können wir jetzt die Mütze hier in die Tüte packen. Ich tüte sie mal ein. Hm. Wie angenehm, die rauhe Oberfläche der Mütze schuppert, jetzt nicht mehr im Inventar. Und jetzt vielleicht Vakuumisieren. staubsauger dem Staubsauger kann ich die Luft aus dem Beutel saugen. Wow, die Mütze ist jetzt nur noch so dick wie ein Schreibblock. Jetzt können wir sie doch bestimmt durch den Schlitz schieben. Hey, so passt die Mütze durch den Schlitz. Danke, ich komme jetzt raus. Massage drums Und? und? und Wunderst du dich nicht, dass ich ein Feenkostüm trage? Nein. Ähm. Warum trage ich ein Feenkostüm? Ein Teil der Antwort auf diese Frage würde dich nur unnötig verunsichern. Also wirst du sie mir nicht beantworten. Ich sage es mal so, wenn du dich an das Warum nicht mehr erinnern kannst, umso besser für dich. Wie geht es dir jetzt? Mit der Mütze viel besser. Ich muss noch einiges erledigen. Viel Erfolg. Und steht einfach da rum. Oh, auf dem Klo. Meine Mokkabude. Der einzige Raum in meiner Wohnung, dem man anreichen kann, dass gearbeitet wurde. Niemals die Wäsche beim Selbsttrennungsprozess stören. Man kennt's. Spiegelschränkchen. Im Augenblick brauche ich nichts davon. Da ist alles drin, was man so zur Körper- und Zahnpflege braucht: Mehrweg-Wattstäbchen mit Bananenfliederaroma, ein Packen Paracetamol mit Snoopy-Motiv. Nagellack entferner auf Natriumhydroxidbasis, ein Winkelschleifer für die Fußpflege, leider ist der Akku leer, eine Tube mit weißer Schuhcreme, aus dem ein Kieferknacker in Blau. Das war's.